Ich argumentiere auf diesem Kanal ja sehr oft, warum Drogen legalisiert werden sollten. Dabei nehme ich sehr oft Portugal als Beispiel und sage, in Portugal hat man alle Drogen entkriminalisiert und seitdem ist der Konsum nicht angestiegen und die Anzahl der Drogentoten ist sogar gesunken. Ihr kennt es. Doch wie ist die Situation in Portugal wirklich? In Holland ist ja Cannabis entkriminalisiert und dort kann man sich in jedem Coffeeshop Cannabis kaufen. Bedeutet das, dass in Portugal ebenfalls Shops existieren, in denen man sich jede mögliche Droge kaufen kann? Ich war in Portugal, um mir davon ein genaues Bild machen zu können. Zuerst war ich in Porto. Dort sah man nirgends, dass in diesem Land die Drogenpolitik so liberal ist. Ich sah nirgends irgendwelche Leute konsumieren, geschweige denn von Verkaufen. Dann sind wir in die Hauptstadt von Portugal, Lissabon. Und holy shit, war das ein krasser Unterschied zu Porto. In Städten wie Amsterdam oder Berlin gibt es ja auch sehr viele Drogendealer an den Straßenecken. Dort versuchen die das ja noch unauffällig zu machen. Kuckuck. In Lissabon war es aber so krass, dass man von etlichen Dealern total penetrant zum Drogenkauf gedrängt wurde. Hey, you want hash? You want Cocaine? Und dann laufen sie einem nach und sagen das immer wieder. Hash? Cocaine? Hash? Cocaine? Hash und Kokain sind die Produkte, die einem ausschließlich angeboten werden. Ich bei dem einen dann irgendwann so, no thanks. Dann änderte er seine Überzeugungstaktik. No, no, don't worry, it's legal here, drugs, drugs are totally legal here! Brüllte er durch die Stadt, dass es ja jeder mitbekommt. Ein Kumpel, der mit uns dabei war, hatte sowieso vor, Hasch zu kaufen. Also hat er mit dem Dude dann erstmal ewig um den Preis verhandelt. Am Schluss meinte der Dealer so, ja du bekommst die Hälfte von diesem Haschstück hier für 20 Euro. Der Kumpel willigte ein und der Dealer nimmt dann das Haschstück, in seinen Mund und zerbeißt es in die Hälfte mit seinen Zähnen und gibt es meinem Kumpel. Mm, lecker! Zwei Minuten später werden wir dann wieder von so einem Typen penetriert und dem sage ich dann so, Nein, danke, wir haben schon. Und der hat dann total unhöflich gefragt, Pff, from where? Er hat das so betont, als würde er damit sagen wollen, pff, wo habt ihr das denn gekauft? Wenn er es nicht bei mir gekauft hat, kann es ja wohl unmöglich gute Qualität gehabt haben. Also, kauft lieber bei mir. Gleichzeitig hatte er dabei aber einen Blick drauf, als würde er mich total verachten. Dachte der ernsthaft, er kann mir mit dieser Taktik was verkaufen? Ich hätte mir von dem Kerl keinen 100-Euro-Schein schenken lassen. Keine ups die panelshow dvd Obwohl... Die hätte ich wahrscheinlich schon genommen, da, da kann man nicht Nein sagen. Abends wurde das Hasch getestet, es war ziemlich schlechtes Hasch. Am nächsten Tag dachte ich mir so, scheiß drauf, ich versuche jetzt ein bisschen Weed zu kaufen, um dann hier berichten zu können, was mir dann für eine Scheiße angedreht wurde. Und oh mein Gott, das Weed, das ich an dem Tag erwarb, war nochmal um einiges schlechter als das Hasch... als das... Hasch vom Vortag. Hier ein paar Aufnahmen von dem Scheiß. So, meine Damen und Herren, diese Scheißnetze in den Badehosen, die nerven immer so hart, das wird jetzt eiskalt abgeschnitten. Was soll das bringen, die Scheiße hier? Hey, nein, oh, das ist das falsche Video. Jo, Leute, zieht euch einfach dieses Weed hier rein. Also, es hat scheinbar irgendwas... Dass es so hart macht, ich weiß es nicht. Es riecht einfach so fucking ekelhaft und es riecht nach Heu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so Nutzhanf ist, also den man für 10 Euro kaufen kann, mehrere hundert Gramm. Das ist das schlechteste Weed, was ich je gesehen habe. Also das, was der mir da verkauft hat, wäre nicht mal in Deutschland verboten gewesen, weil da nicht mal THC drin war. Man muss ja noch dazu sagen, dass die in Portugal trotz der liberalen Drogenpolitik Drogen immer noch konfiszieren und Geldstrafen verteilen ab gewissen Mengen. Wenn solche Dealer dann von der Polizei erwischt werden, können die dann einfach sagen, ja, pf, ich habe nur so komisches Zeug dabei, was ein bisschen ausschaut wie aber. Ist ja nichts Verbotenes. Was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass das Ganze schon sehr öffentliche Plätze waren, die bekannt dafür waren, dass da solche Abzockereien stattfinden. Im Internet kann man Orte nachschauen, an denen angeblich ganz guter Shit vertickt wird. Ich lobe Portugal ja immer für die gute Drogenpolitik, aber auch Portugal kann noch einiges verbessern. Eine Entkriminalisierung von Drogen reicht offenbar nicht aus. Nur durch eine Legalisierung kann man verhindern, dass Orte entstehen, an denen komische Gestalten einem schlechtes Zeug auf penetrante Weise andrehen. Was ich ebenfalls an Portugal gelernt habe, der Unterschied zwischen Lissabon und Porto zeigt, dass nicht die Gesetze entscheidend sind für, wie mit Drogen umgegangen wird, sondern die Menschen, die dort leben. In beiden Städten gelten diese liberalen Drogengesetze. Trotzdem ist die Situation vor Ort völlig anders. Man sieht das ja auch hier innerhalb von Deutschland. In Berlin ist Kiffen schon als etwas Normales anerkannt. Und in Bayern wird das noch sehr verachtet und man wird dafür noch ziemlich krass verfolgt. Oft lautet ja die Frage, wie lange noch bis Cannabis legalisiert wird. Ich gehe davon aus, dass es zuerst praktisch legalisiert wird und dann erst theoretisch, also im Gesetz. Ich denke, es wird sehr bald eine Zeit kommen, wo man beinahe überall ungestört konsumieren kann und dann erst wird legalisiert werden. Ja, kauft keine Drogen von irgendwelchen komischen Personen in Portugal und auch